Jo Leute, was geht? Heute spielen wir Modded Parcours. Äh, Modded, also es gibt ja Modded, ähm, wie heißt das? Modded Da Hot heißt es. Und Modded ähm noch irgendwas anderes. Aber heute spielen wir Modded Parcours. Ich ja jetzt ganz kurz. Jetzt. Wow. Okay, obviously, ich bin noch nicht gelandet. Das ist mein Gesicht und das ist mein. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Oh, Ecoglu. Okay. Gut, wir warten bis es geladen ist, bis gleich. So, ich habe das Tutorial jetzt äh, beendet und, hab, äh, <lacht> und bin jetzt schon ziemlich weit, kann man sagen, glaube ich. Also, ich bin jetzt Level... Perfekt, Level 69, äh 96 oder so. Also Magran. Bouncing Ability. Okay. Perfekt, schon. doch gut. Turning Points. Okay, ich nehme aber lieber den Grappler, wenn, also, wenn schon, denn schon, ne? Weil in dem richtigen Parcours gibt es ja keinen Grappler, for free. Und ich liebe Parcours über alles, wie ich. So, jetzt ganz kurz der hoch <lacht> Ne? Versteht ihr? Ja, äh, und ja. aber okay. no. man. So. Ui. Ui. Ui ui. Oh. Kurz hier. Also das Spiel, Bombe. Das Spiel, Bombe. Suchen so kann man nicht auf, kann ich auf jeden Fall sagen. man muss auf jeden Fall über eine Stunde spielen, um das äh, Adventure Tutorial zu machen, oder? Oh, ich muss auf dem Boden sein, <lacht> dann gehe ich mal ganz kurz auf dem Boden Okay, nein, äh, Nee, ja, brauch ich nicht, ich wollte nur hier, ja, um darunter zu gehen, weil es gibt ja, oder, egal, ich mache einfach das Adventure Tutorial So, äh, zum so äh, in. War. War kind of boost. Irgendwie nicht... irgendwie Spanisch, aber... Was? Man kann seine Sachen nicht... Äh, beim, tut, bei Tutorials machen, denn da weißt schon? Oder? Warte, ich gehe mal zum... zum normalen Tutorial halt. Und hier kann ich... ach, hier kann ich meine Sachen benutzen! So. Hm. Oh. Ich okay. Auch gar keine chat Ich brauche nicht das mal. Ich ich. Junge, Okay, sorry. würde dann perfekt spiel schön, schön danke das beige das so schön ist ich, oh ich glaube mein Man, mein WLAN ist so buggy ich habe letzt ich, mein WLAN ist eine äh hier ist so ne Kartoffeln. Turn in Points. das geht, ja. Yeah. Turn in. Okay, gut. Oh, oh mein Gott, Alter, wurde gerade mein Bildschirm voll gespammt von diesen... Weil ich halt gerade alle meine Points äh, reingeturnt äh, habe. Handler, nee. Okay, gut. So, jetzt probieren wir mal dieses Tutorial durchzuspielen. Perfekt. Kann ich hochklettern, Muss ich aber nicht, glaube ich. Ich bin einen Weg. Oh. Das, äh, das ist natürlich das härteste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das ist Alltag. Oh, wie schwer ist das denn? Das, oh, das ist ja so schwer, Junge. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Tutorial so schwer. So schwer. Das ist das Tutorial. So schwer ist und ich... Gut, dann benutzen wir jetzt Hex. Okay, wir machen das richtig jetzt. So. Drücken, jumpen und nichts passiert. Perfekt. Dann probieren wir das Ganze dann nur mit äh, Grappler Und falls ein bisschen buggt, ich weiß ich bin. Mein WLAN ist ein Potato. Mann, Junge! Oh, ey, ey, ey, ey. ey oh. Wo, I died. I died twice. Just for Rita, woo! Turn in points, Please, please. Brrr back, back. It was your name, wasn't it, Warum sprint ich nicht, Junge? Warum spende ich nicht? Warum sprint ich nicht? Ah! Well, that wasn't that good, but I don't care. Again, never mind. Don't mind if I do. that. Oh, uh, was eine geile Combo. So jetzt probiere ich mal dieses Ding hier zu machen. Das wird wahrscheinlich so schwierig sein. Oh, da geht sechs noch. Ja, mal gucken, ob ich das überhaupt schon schaffe. Nein, nein, nein. Ich habe ein Grappler. Ich habe alles, alles, like literally alles. Und ich schaff das nicht mehr. Ich mache jetzt aber ernst. Ich mache ernst. Ich mache ernst. Ich mache ernst. Oh, man kann keine Graeblasen oder sonst welche Sachen benutzen. Das ist schade. That is sad. Oh, come on, come on, come on, come on, come on! Ich hätte es noch geschafft, aber ich war so low. Ja? War so low. <lacht> Wo muss ich hin? Hey, I in. In. I don't care. I'm just gonna go way I'm just gonna die, for Perhaps. <laughs> Oh, oh, oh, so und jetzt mal ganz ernst. Das ist easy peasy. G -g. So oh oh nee, diese Kombo wäre einfach zu gut gewesen. <waving> so jetzt, jetzt mache ich mal das beste, was ich hier gesehen habe so oh. so so aber jetzt 360 <lacht> ja. ich dachte schon stell mal vor, ich hätte aber diesen 360 wie dick ist das? 360 gemacht. Imagine. Imagine. So. Oh. bisschen Energie aufladen. Und jetzt... Gott Ich habe gerade James getrunken Deswegen... Live. Nein, aber okay. gut. So, ähm. Ja, dann würde... Oh, oh, oh. Dann würde ich sagen... Oh, schön, das hätte ich auch die ganze Zeit machen können, aber egal. Dann würde ich sagen, falls ihr denn mehr davon wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Bis dann und...